Willkommen zu Last Exit mit Valerie Springer auf Campus und City Radio 94.4. Ich begrüße euch zur Februar Last Exit Sendung, freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und das erwartet euch heute. Was hat sich im beginnenden Jahr zum Thema Klima getan? Einiges. Die Klimawarnung von internationalen Wissenschaftlern hat ein breites Echo gefunden. Zeitgleich ist Noam Chomskys neues Buch mit dem Titel »Rebellion oder Untergang« erschienen. Zeitgleich ist Bruno Davids Buch »Im Morgengrauen der sechsten Massenvernichtung, wie wir die Erde bewohnen« erschienen. Zeitgleich hat eine Konferenz zwischen dem Dalai Lama und Greta Thunberg und 20 internationalen Klimawissenschaftlern stattgefunden. Zeitgleich sind fünf Kurzfilme über die Klimasituation gratis online veröffentlicht worden, gesprochen von Richard Gere. Zeitgleich reden immer mehr kompetente Menschen darüber, dass Viruserkrankungen mit dem globalen zivilisatorischen Lebensstil zusammenhängen. Es geht in all dem um die Wichtigkeit, dass wir Menschen erkennen, dass die Art, wie wir mit unserer Lebensbasis Erde umgehen, alles andere als nachhaltig ist. Ich kann nicht lockerlassen bei diesem Thema, es geht ums Anerkennen der Tatsachen um die öffentliche Akzeptanz. Es geht darum, dass das kein Nischenthema ist, sondern das Wichtigste überhaupt, wenn wir unseren nachkommenden Generationen nicht ein Desaster aufbürden wollen, vor dem wir uns drücken. Im Dezember habe ich euch von einer Initiative von Dr. Bender erzählt, ein internationaler Aufruf, der Wissenschaftler dazu aufgefordert hat, eine Warnung zu unterschreiben, um den möglichen Zusammenbruch unseres gesellschaftlichen Systems. Angefangen hat die Initiative mit 250 internationalen Wissenschaftlern, die den Appell unterzeichnet haben. Inzwischen sind es schon über 500. Das ist ein wunderbarer Erfolg, über den die Los Angeles Times im vergangenen Monat einen Artikel veröffentlicht hat, den Jeff Gibbs geschrieben hat. Ihr kennt ihn vielleicht noch aus meinem Interview mit ihm. Er ist der Filmemacher von der Doku Planet of the Humans. Es geht in Dr. Bender's Appell darum, dass die Öffentlichkeit eine Diskussion darüber beginnen muss, wie wir mit den möglichen katastrophalen Folgen der Zerstörung der Erde umgehen, wie man mit einem Kollaps des Systems umgehen kann. Jeff Gibbs schreibt mir dazu, wenn man die nichtmenschlichen Arten betrachtet, ist der Kollaps in vollem Gange. 99 Prozent der Hochgrasprärie in Nordamerika sind nach einer Schätzung verschwunden. 96 Prozent der Biomasse von Säugetieren besteht nicht mehr aus Wildtieren, sondern aus uns Menschen, unseren Haustieren, unseren Nutztieren. Fast 90 Prozent der Fischbestände, die die UN überwacht, sind entweder vollständig ausgebeutet, übermäßig ausgebeutet oder erschöpft und langjährige Studien in Deutschland zeigen einen 76-prozentigen Rückgang der Biomasse von Insekten. Dr. Bendels Aufruf zur öffentlichen Auseinandersetzung mit dem Undenkbaren ist jetzt gerade besonders aktuell, in diesem Moment der noch unkontrollierten Pandemie, des institutionellen Versagens und der Wirtschaftskrisen in den technologisch fortschrittlichsten Nationen der Welt. Vor nicht allzu langer Zeit war es auch undenkbar, dass ein Virus Nationen lahmlegen würde und dass sich Sicherheitsnetze als so katastrophal unzureichend erweisen würden. Ende Zitat Jeff Gibbs Dr. Bendels Aufruf ist angesichts von Corona ein Zeichen. In seinem Blog schreibt er, neue Forschungen bestätigen die Rolle des Klimawandels bei der Erhöhung der Wahrscheinlichkeit von Krankheiten wie Covid-19, die von Wildtieren ausgehen. Ende Zitat Jem Bendel. Die Filmemacherin und Ärztin Sophia Pineda Ochoa schreibt über den Zusammenhang von Virenerkrankungen und unsere exzessive Zivilisation, ich lese aus ihrem Blog vor, Wissenschaftlern zufolge sind mehr als 30 Prozent aller neu auftretenden Infektionskrankheiten durch den Prozess der Landnutzungsänderung entstanden, dass nämlich natürliche Landschaften in Landwirtschaft, Plantagen, Weideland für Viehzucht oder Ähnliches umgewandelt werden. Verschiedene Wildtiere haben verschiedene Viren, die in ihren Körpern zirkulieren. Urwälder voller biologischer Vielfalt auf der ganzen Welt sind die Heimat von Tausenden von Viren, mit denen wir Menschen noch nie in Kontakt gekommen sind. In dem Moment, in dem wir beginnen, diese Wälder und die dort lebenden Wildtiere zu stören, sind wir den Viren ausgesetzt. Entwaldung bedeutet immer, dass wir Menschen in engeren Kontakt mit Wildtieren und ihren Viren kommen. Und ich stelle fest, dass in den meisten Gesprächen über die Entwaldung die Zusammenhänge mit aufkommenden Krankheiten nicht erörtert werden. Ich glaube nicht, dass die breite Öffentlichkeit das wahre Ausmaß unseres nicht nachhaltigen Handelns begreift oder die dringende Notwendigkeit, unsere kollektiven Auswirkungen auf die Ökosysteme rasch zu verringern. Ende Zitat Sophia Pineda Ochoa Zeitgleich mit dem Artikel in der Los Angeles Times im Januar ist Noam Chomskys neues Buch erschienen, Rebellion oder Untergang, derzeit nur in der englischen Ausgabe verfügbar. Angesichts von Klimawandel und drohenden Nuklearkriegen müssen wir handeln, fordert der 92-Jährige, bezeichnet als berühmtester intellektueller Amerikas in seinem neuen Buch. Er stellt die ganz konkreten Bedrohungen, denen unsere Gesellschaft ausgesetzt ist, in Zusammenhang mit einer noch nie dagewesenen Macht der Konzerne und einer zunehmend global vernetzten rechten Elite. Er fordert eine linke Gegenbewegung, um Menschen aufzuklären und Führungskräfte zu zwingen, sich den Herausforderungen für das Überleben unserer Zivilisation zu stellen. Die Zeit ist knapp, schreibt er, und ein Wandel ist laut ihm nur innerhalb bestehender Institutionen möglich. Auf Deutschlandfunk hat Chomsky zum Erscheinen von Rebellion und Untergang ein Interview gegeben. Er ist gefragt worden, warum er die Zivilisation zwar retten will, aber gleichzeitig ist es doch genau diese Zivilisation, die alle Probleme verursacht. Er hat geantwortet, ich zitiere, wir wollen diese Zivilisation ändern. Eine grundlegende Änderung der Institutionen ist aber im Rahmen der uns zur Verfügung stehenden Frist nicht möglich. Deshalb sind wir gezwungen, mit und innerhalb der bestehenden Institutionen einen derartigen Wandel einzuleiten. Ende Zitat Noam Chomsky, die Zeit ist knapp, sagt er. Ebenfalls im Januar hat der französische Biologe Bruno David ein Buch veröffentlicht, Titel »Im Morgengrauen der sechsten Massenvernichtung – Wie wir die Erde bewohnen«, derzeit nur im französischen Original lieferbar. Er schreibt, dass durch die Ausrottung der Wildtierarten der Mensch zum Hauptziel für Viren wird. David beschreibt in seinem Buch die vielfältigsten Bedrohungen, denen bestimmte Arten ausgesetzt sind und für deren Zusammenbruch der Mensch die Hauptursache ist. Und dass die Biodiversität unsere Lebensversicherung ist, unser bester Verbündeter gegen Krankheitserreger. Es ist, dass alles kein Thema mehr, das totgeschwiegen wird, Schon im vergangenen Herbst hat der ORF seinen Schwerpunkt zum Thema Klima gehabt mit der Reihe Mutter Erde. ORF-Meteorologe und Autor Markus Watzak hat gesagt, wir sind die erste Generation, die den Klimawandel spürt und die letzte, die daran etwas ändern kann. Ja, eine Frage, mit der ich immer wieder konfrontiert werde, Gibt es den menschgemachten Klimawandel überhaupt? Gibt es den Klimawandel überhaupt? Ich muss dazu sagen, es ist mir egal, ob es den Klimawandel in der Form gibt oder nicht, wie er von den Weltuntergangsszenarien dargestellt wird. Und warum ist es mir egal? Weil, was es wirklich gibt, ist eine unsägliche Ungerechtigkeit, eine Katastrophe für das, was wir als menschlich, als human bezeichnen. Unsere Zivilisation existiert aufgrund der Ausbeutung anderer Gemeinschaften. Wir haben ihr Land in Besitz genommen, wir lassen es ausbluten und wir lassen demzufolge auch die Völker ausbluten, die in diesem ausgebluteten Land leben. Ich sage wir, aber das ist nicht gerecht. Denn es sind nicht wir, die diese Schandtaten begonnen haben, sondern multinationale Konzerne der Vergangenheit und der Gegenwart, die dafür verantwortlich waren und sind. Früher waren die multinationalen Konzerne Königreiche und Kolonialimperien, heutzutage nennt man sie moderne Staaten. Ja, es ist mir im Grunde egal, ob es den Klimawandel in der Weltuntergangsszenario-Darstellung gibt oder nicht. Das ist unwesentlich. Wesentlich ist, wir müssen etwas ändern und dazu braucht es globale Umerziehung, globale Kenntnisnahme, dass die Zustände nicht richtig sind, nicht gut sind, nicht gerecht sind beschämend sind, etwas, wofür wir uns schämen sollten. Das ist nicht menschlich, das ist nicht human und wir bedrohen uns selbst. Wir sind die einzige Spezies, die bewusst und wissend ihr Nest beschmutzt im wörtlichen Sinne, die bewusst und wissend sogar ihr eigenes Überleben untergräbt indem wir andere Völker ausbeuten, indem wir andere Länder ausbeuten, indem wir den Boden zerstören, die Biodiversität vernichten, nichtmenschliche Lebensarten einfach töten. Ebenfalls vor kurzem ist im Standard ein Artikel erschienen, der sich mit einer Umfrage befasst, der bisher größten Umfrage zum Thema Klima, die von dem UN-Entwicklungsprogramm UNEP und der britischen Oxford University erstellt worden ist. Eineinhalb Millionen Menschen sind befragt worden. Resultat, zwei Drittel der Menschen sehen die Welt vor einem Klimanotstand. Ich lese aus dem Standard vom 27. Januar vor. Nicht nur die Corona-Pandemie bewegt die Welt, auch die Klimakrise bereitet der Mehrheit der Menschen Sorge. Vor allem Bewohner von kleineren Inselstaaten zeigen sich besonders besorgt wegen der Folgen der Klimakrise. Knapp drei Viertel der dort befragten Menschen nehmen den Temperaturanstieg und die damit einhergehenden Folgen als Notstand wahr. An zweiter Stelle folgen Industriestaaten. Die Sorge geht quer durch alle Altersgruppen. Jene Menschen, die sich Sorgen wegen Hitzewellen, Dürren oder Stürmen machen, sind aber bei weitem nicht nur Jugendliche, die im Rahmen von Fridays for Future für eine rigidere Klimapolitik auf die Straße gehen. Zwar sehen sieben von zehn Jugendlichen weltweit ein großes Problem in der fortschreitenden Klimakrise, aber auch in allen anderen Alterskategorien sorgt sich mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Die Teilnehmer wurden unter anderem gefragt, welche politischen Maßnahmen sie im Kampf gegen die Klimakrise als besonders sinnvoll erachten, am meisten Zustimmung fand hier der Schutz von Wäldern und natürlichen Lebensräumen. Mehr als die Hälfte der Befragten nannte das als oberste Priorität. Auf dem zweiten Platz lag der Ausbau von erneuerbaren Energiequellen, gefolgt von Investitionen in klimafreundliche Agrartechnik. Aus Sicht der UN-Organisation sind die Ergebnisse ein klarer Handlungsauftrag an die Politik. Die Besorgnis über den Klimanotstand ist viel weiter verbreitet, als uns bisher bekannt war, kommentierte der Oxford-Soziologe Steven Fischer die Studie. Die größte Mehrheit derer, die einen Klimanotstand erkennen, wollen dringende und umfassende Maßnahmen. Die weltweiten Klimaproteste sind durch die Corona-Pandemie seit vergangenem Frühjahr in den Hintergrund gerückt. Demonstriert wurde allerdings weiterhin. Zahlreiche Rahmenprogramme wurden in das Internet verlagert. Für den 19. März ist der mittlerweile siebte globale Klimastreik geplant. Ende Zitat aus dem Standard vom Januar. Unter dem Hashtag No More Empty Promises rufen Fridays for Future zu einem globalen Klimastreik am 19. März auf. Ich lese von deren Homepage vor. Vor fünf Jahren wurde das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet. Vor drei Jahren gelangte der alarmierende Bericht des IPCC an die Öffentlichkeit. Es ist zwei Jahre her, dass Millionen Jugendliche auf der ganzen Welt auf die Straße gingen, um für ihre Zukunft zu streiken. Wir wünschten, wir könnten sagen, dass sich die Dinge seither verbessert haben, dass die Welt gerettet und alles in Ordnung sei, aber das wäre eine Lüge. Die Klimakrise verschlimmert sich und nimmt verheerende Ausmaße an. Wenn wir jetzt nicht handeln, werden unsere Zukunft und Gegenwart katastrophal. Deshalb streiken wir für sofortiges und konsequentes Handeln in Zeiten der Krise, für Klimagerechtigkeit weltweit und Corona-konform am 19. März. Ende Zitat von der Homepage von Fridays for Future. Und weil ich jetzt bei Fridays for Future und somit bei Greta Thunberg bin, möchte ich über ein Event berichten, das im Januar stattgefunden hat und im Corona-Taumel doch untergegangen ist. Greta Thunberg diskutiert mit dem Dalai Lama unter Mitwirkung von führenden Wissenschaftlern aus aller Welt. Eine Online-Konferenz hat stattgefunden, die, wie gesagt, kaum wahrgenommen worden ist. Die Aufzeichnung des Gesprächs ist online verfügbar. Es geht um sogenannte Klimarückkoppelungseffekte. Jeder hat von der globalen Erwärmung gehört. Aber nur wenig wird über Feedback-Loops gesprochen, wie ökologische Rückkoppelungseffekte die Erwärmung noch verstärken. Das Thema des Gesprächs zwischen Greta Thunberg und dem Dalai Lama Climate Emergency Feedback Loops. Kurz zur Erklärung, was es mit diesen Rückkoppelungseffekten auf sich hat. Spiegel Online schreibt dazu, ich lese vor, die globale Erwärmung ist nicht nur eine Folge menschlicher Aktivität, sie hat ihrerseits Folgen auf das natürliche Gleichgewicht zwischen den riesigen Kohlenstoffvorräten der Erde. Forscher haben die Befürchtung geäußert, dass Feedback-Loops, also Rückkopplungseffekte, die Erwärmung dramatisch verschärfen könnten. Je wärmer es wird, desto mehr Treibhausgas entweicht aus natürlichen Speichern. Der Klimawandel könnte sich durch diesen Teufelskreis immer schneller selbst verstärken. Ende Zitatspiegel online zur Erklärung Feedback Loops Rückkoppelungseffekte. Die Aufzeichnung des Gesprächs zwischen Greta Thunberg und dem Dalai Lama über die Gefahr der klima Rückkopplungseffekte ist online verfügbar. Den Link dazu poste ich. Außerdem online anlässlich dieses Events. Die fünfteilige Kurzfilmserie Climate Emergency Feedback Loops ist von den Veranstaltern produziert worden, gesprochen von Richard Gere. In den Filmen wird ausgesprochen anschaulich erklärt, was sich mit unserem Klima tut. Die Filme sind in 19 Sprachen untertitelt, jeder kann sie also verstehen. Den Link dazu poste ich auch. Fazit der Veranstalter, wir können immer noch die globale Erwärmung reduzieren und die Gesundheit des Planeten wiederherstellen, es ist noch nicht zu spät. Als Lösungsmöglichkeiten wird von den Veranstaltern das Folgende vorgeschlagen, was jeder Einzelne tun kann, unabhängig davon, ob wir in Führungspositionen oder Machtpositionen sind. Erstens, informiert euch über Fragen des Klimawandels. Zweitens, kontaktiert die Verantwortlichen, um wissenschaftlich fundierte Klimaschutzmaßnahmen zu unterstützen. Drittens, weckt in eurem Bekanntenkreis das Bewusstsein für die Klimakrise. Viertens, nehmt Änderungen in eurem täglichen Leben vor, um euren eigenen Kohlenstofffußabdruck zu reduzieren. Fünftens, Fangt klein an, wenn ihr wollt, auch das bewirkt etwas bei euch und bei anderen. Susan Natalie vom Woodwell Climate Research Center, eine der Veranstalterinnen, sagt, dies ist ein globaler Notfall, der eine breite Aktion erfordert, von spirituellen Führern, Aktivisten, Wissenschaftlern, Entscheidungsträgern und Bürgern auf dem ganzen Planeten. Wir müssen uns Gehör verschaffen und ehrgeizige Klimamaßnahmen von unseren politischen Führern und denjenigen in der Wirtschaft fordern, die uns mit Gütern und Dienstleistungen versorgen. Es ist noch nicht zu spät, um die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels zu reduzieren und weil Rückkoppelungen in beide Richtungen wirken, können die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, das Klima der Erde wiederherstellen. Ende Zitat Susan Natalie vom Woodwell Climate Research Center. Bei der Online-Konferenz zwischen Greta Thunberg und dem Dalai Lama ist auch dessen im vergangenen Jahr erschienenes Buch angesprochen worden, Titel Der Klimaappell des Dalai Lama an die Welt schützt unsere Umwelt. Darin appelliert er an die Führungskräfte und an alle Menschen, gegen die Klimakrise zu handeln. Das buddhistische Oberhaupt hat weltweit über 500 Millionen Anhänger. Der Dalai Lama lobt Greta Thunberg und junge Klimaschützer dafür, dass sie an vorderster Front härtere Maßnahmen gegen die Erderwärmung fordern. In seinem Buch schreibt er, dass Buddha grün wäre und sicherlich mit der Kampagne zum Schutz der Umwelt verbunden wäre. Er schreibt, ich für meinen Teil zögere nicht, Initiativen zum Schutz der Umwelt zu unterstützen, denn die Bedrohung unserer Umwelt gefährdet unser Überleben. Dieser wunderschöne blaue Planet ist unser einziges Zuhause. Er bietet einen Lebensraum für einzigartige und vielfältige Gemeinschaften. Sich um unseren Planeten zu kümmern, bedeutet, sich um unser Zuhause zu kümmern. Der Dalai Lama fordert dazu auf, nicht länger an mein Land, mein Volk zu denken, sondern stattdessen zusammenzukommen, um die Umwelt zu schützen. Er lobt Greta Thunberg und beschreibt sie als die jugendliche Umweltaktivistin, die darauf besteht, dass wir die Warnungen der Wissenschaftler beherzigen und die richtige Richtung einschlagen. Er schreibt, dass Greta ihn inspiriert. Es ermutigt mich, die Entschlossenheit junger Menschen zu sehen, positive Veränderungen herbeizuführen, schreibt er. Und mehr und mehr Menschen verstehen, dass das Überleben der Menschheit auf dem Spiel steht. Einfach nur zu meditieren oder für den Wandel zu beten, reicht nicht aus. Es muss gehandelt werden. Ich bin jetzt 85 Jahre alt und habe viele der Umwälzungen des 20. Jahrhunderts miterlebt. Die Zerstörung und das Leid – die Kriege mit sich brachten, ebenso wie beispiellose Schäden an der natürlichen Umwelt. Der Raubbau an unseren natürlichen Ressourcen resultiert aus Ignoranz und Gier und aus einem Mangel an Respekt für das Leben auf der Erde. Die Rettung der Welt vor der Klimakrise ist unsere gemeinsame Verantwortung. Ende Zitat Dalai Lama aus seinem Buch »Der Klimaappell an die Welt« schützt unsere Umwelt. Das Buch ist gemeinsam mit dem Umweltjournalisten Franz Alt verfasst worden. Es gibt nicht nur Ideen und Konzepte, es gibt unglaublich viele Menschen, die sich für ein stabiles, menschengerechtes Dasein einsetzen, sagt euch eine nachdenkliche Valerie Springer. Hier mit der Sendung Last Exit auf Campus und City Radio, Frequenz 94,4. Thanks for listening to Last Exit with Valerie Springer on Campus and City Radio 94.4.